Gut, alle Kameras laufen, Bönny, deine erste Runde, oder? Äh, jo. Alles wird aufgenommen, kein mal erzählen, gell? <lacht> ich gebe mir Mühe. <lacht> was ist denn jetzt los hier? Stau. Ist hier Karfreitag oder was? Kann man sich so viele Aufkleber aus dem Auto raufhauen. Hey, Bitch, FC Köln, Liverpool, Germany, Senna. Was ist denn das alles? Was haben wir da? Super. Tolerant. Super. Das ist alles super. Der sieht mal nicht schlecht aus. 5. Der ist zu drei. Nee, nein, doch. Oh Der ist, ja. ja, ist rausgerödelt, weil er auf die Ölspur kommt. ist garantiert. Ach der schöne Wagen. keinem was passiert. Na, da passiert normalerweise der Fahrer nicht. Ach, Aber da hat es mehr erwischt schon mit dem Wolf. Den Chirocco. Ne, wow, den hat es mir richtig ja. entweselt. So, die Nordschleife, kennt ja wohl jedes Kind, aber wusstet ihr, dass äh, es früher noch einen zweiten Teil sozusagen gab, die Südschleife. Die wurde jetzt ersetzt durch den Grand Prix Kurs, aber ein Teil der alten Südschleife ist noch vorhanden und ich, äh, ich suche gerade danach, also ich melde mich gleich wieder. Also ich glaube, hier ist er. Die alte Südschleife wurde teilweise umgebaut in eine Bundesstraße, die jetzt sozusagen zu den Parkplätzen geht. Aber es ist noch genau derselbe Streckenverlauf wie damals. Also schaut zu. 7,2 Kilometer lang war die Südschleife. Und diese Straße hier ist genau gelegt nach der alten Rennstrecke. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich glaube, das hier ist ein alter, originaler Teil der Südschleife. So sah das hier damals aus, als sie mit über 250 km hier lang gedonnert sind. Äh, ein altes Stück Geschichte auf jeden Fall, das jetzt so ein bisschen in einem Parkplatz umgewandelt wurde. Aber wir gehen jetzt mal ein Stück in die Richtung weiter und schauen uns an, ob vielleicht noch irgendwo ein Stück Geschichte rumliegt, wer weiß. Dieser Teil der alten Südschleife wird immer noch benutzt heutzutage. Hier wird manchmal eine Rallye ausgetragen äh, und es werden hier auch Fahrradveranstaltungen abgehalten. Deswegen ist es hier noch in einem relativ äh, guten Zustand, sage ich mal, mit den Bäumen, die gekürzt sind. Aber die wenigsten wissen überhaupt von diesem Teil der Geschichte der Nordschleife. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil es ist echt beeindruckend hier. So äh, erstaunlicherweise ist heute am Sonntag der Grand Prix Kurs auch auf. Äh, nur die Kurzanbindung, aber mit der Mercedes-Arena. Oh, lass uns schon rein. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt mein zweites Mal, dass ich fahre. Vorhin bin ich schon mal gefahren. Es ähm, sind relativ wenig Autos und es kann sein, dass wir noch reingekommen sind, aber Vater im Turrner <lacht> Ja, Also ich bin wahrscheinlich mit Abstand wieder das langsamste Auto auf der Strecke, aber es kann auch sein, dass wir äh, jetzt eine Challenge haben, nämlich nicht überrundet werden. It's Gaskin. Da will ich nicht mehr rauffahren. So. Die Körbs auf, auf der Grand Prix Strecke sind schlimmer wie die auf der Nordschleife. Bäum der da. Der LAG 36, den wir vorher gesehen haben, der auf der Nordschleife gefahren ist. Also, der hat richtig Grip, das ja. siehst du Schau mal, schau mal! Oh. Der lecker, du mir! Leck, wow, oh, was hat der Grip? da ja, hat aber fette Schlappen. Genau. Ja, ja, fette Schlappen, Semislicks und Flügelwerk und alles. Ja. Kein Wunder. der lenkt einfach rein und das Automat, was er will. What the hell was this? Den, da hat die Elise gedreht und den... Da hat's äh, aber noch einen Pfeffer. Ja, ja, den, den Motorradfahrer. Ja, noch einen, noch einen Motorradfahrer gerade. Okay, da... Wow, die Elise hat gerade hinter uns gedreht. in Ja genau, an der Kurve wollt ihr jetzt innen durch. Ihr seid auch solche Helden. Hm. Komplett speed verloren. Ja, genau. Du, kannst nicht Und oh, nicht der RS, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, den Fokus hat's erwischt. Sag mal. Oh ne, den hat's erwischt, guck mal. Ah, au! Au! Aua! Ja, der RS steht, glaube ich, nur auf der Seite, weil Ja,